Die einfachste Form einer Schleife in Starter ist die For-Values-Schleife. Ich zeige mal an einem Beispiel aus meinen Kursen, wozu man diese Schleife nutzen kann. Wir nutzen in unseren Kursen einen Datensatz, der zunächst mit den Variablen-Namen var1, var2 und so weiter bis zum Beispiel var20 versehen ist. Und wenn ich jetzt die Daten... So ändern möchte, dass die Variablen-Namen nicht mehr var1 bis var20 sind, sondern f1 bis f20. Dann könnte ich natürlich mit dem Rename-Befehl jede Variable einzeln umbenennen. Ich kann aber auch mit einer Schleife das sozusagen alles in einem Schritt machen. Und zwar sieht es dann folgendermaßen aus. Der Befehl heißt For Values. dann definieren Sie mit diesem i hier ein sogenanntes lokales Makro für einen bestimmten Wertebereich. Die einfachste Variante, um so einen Bereich zu definieren, ist mit diesem biszeichen zu arbeiten. Das heißt, hier definieren wir jetzt für das lokale Makro I den Wertebereich 1 bis 20. Dann folgt diese geschweifte Klammer und dann können Sie in der nächsten Zeile die Befehle eingeben, die Sie jetzt mehrfach ausgeführt haben möchten. Das kann ein Befehl sein, es können eigentlich auch mehrere Befehle sein. Wie sieht es jetzt aus? Ich möchte hier den Rename-Befehl zunächst mal ausführen und zwar möchte ich den... Für diese Variablen war 1 bis war 20. Deshalb schreibe ich also war und dann gebe ich das lokale Makro i hier ein, weil ja nun dieser Wertebereich von 1 bis 20 durchlaufen werden soll. Wichtig ist darauf zu achten, wenn man dieses lokale Makro ansprechen möchte, dass davor ein Axon Graph zu stehen hat und dahinter ein einfaches Anführungszeichen. Ich habe Ihnen hier einmal aufgeschrieben, falls Sie Probleme damit haben sollten, wie man diese Zeichen erzeugt. Bei dem Axon Graph muss man die Shift-Taste und die Taste mit den Accents drücken und dann einmal die Leertaste, damit das Ganze erzeugt wird. Und äh, ein bisschen einfacher ist es dann, bei dem einfachen Anführungszeichen, was hinten kommt, da drücken Sie einfach die Shift-Taste mit der Raute-Taste zusammen. So, dann haben Sie diesen ersten Teil hier erzeugt. War und das lokale Makro i. Und dann beim Rename-Befehl kommt als zweites dann der Name der neuen Variable. Das heißt in diesem Fall hier schreiben wir dann f und dann wieder das lokale Makro. Das heißt, hier wird dann wieder der Wertebereich von 1 bis 20 durchlaufen, sodass also jede Variable von var1 in f1 umbenannt wird, var2, f2, var3, f2 und so weiter, bis hier das Ende des Wertebereichs erreicht ist und wir dann die var20 in die f20 umwandeln. Soweit ein Beispiel zu den Values schleifen, wenn Sie sich noch mal genauer die Struktur des Befehls anschauen wollen und auch einige hilfreiche Beispiele, schauen Sie hier in die Hilfe. Viel Erfolg!